Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die weiteren, jetzt mittlerweile bekannten Umlagen im Gasbereich. Wir hatten ja nun schon letztens ein Video gemacht zur Gasbeschaffungsumlage mit dem Hinweis, dass es nicht die einzige sein wird. Und mittlerweile, wie angekündigt, bis Ende der Woche musste ja auch veröffentlicht werden, wo die anderen Umlagen liegen werden. Weil ähm, der Wirkungsbeginn ähm, soll ja der 1. Oktober sein und die Veröffentlichung muss immer sechs Wochen vorher stattfinden. Das wäre der Samstag, ähm, der, der 20. August. Und jetzt äh, hatten wir am 18. August die Pressemitteilung bei THE, Trading Hub Europe, in der nun darauf hingewiesen wurde, dass alles veröffentlicht worden ist. Wir ähm, haben, wie angedeutet, eine Speicherumlage, ne? die Gasspeicherumlage. Die ist bei 0,59 Euro die Megawattstunde, jetzt nicht zu verwechseln mit dem Centbetrag. Da muss man dann immer noch mal die Kommastellen verrutschen, äh, pro Kilowattstunde. Ähm, wir haben außerdem jetzt aber auch die Veröffentlichungen der Bilanzierungsumlage, für SLP und RLM in unterschiedlicher Höhe und auch die Konvertierungsumlage, die meines Wissens nach das erste Mal kommt. Das Konvertierungsentgelt gab es schon, das ist, glaube ich, in der Höhe gleich geblieben. Und wir haben ein VHP-Entgelt für den virtuellen Handelspunkt. Diese jetzt werden allesamt zum 1. Oktober in Kraft treten. Einige davon erstmals, zumindest während des Bestehens unseres gemeinsamen Marktgebiets Trading Hub Europe, in der historie also wer sich damit beschäftigt hat, ähm, bei, bei Gaspool und bei Netconnect, den beiden vorigen verantwortlichen als wir noch getrennte Preiszonen im Gasbereich hatten, ähm, da gab es diese Umlagen, Bilanzierungsumlage, VHP-Entgelt, Konvertierungsumlage, Konvertierungsentgelt schon seit einer ganzen Weile, teilweise seit 2011. Ähm, und die hatten auch immer mal eine gewisse Höhe, deswegen gab es auch Preisunterschiede in den unterschiedlichen Marktgebieten. Ähm, mit dem Start von Trading Hub Europe wurden die aber vereinheitlicht und zum größten Teil auf Null gesetzt. Ich glaube wirklich nur das Konnotierungsentgelt war bei 0,45 Euro die Megawattstunde. Naja, jedenfalls ist hier in der Pressemitteilung nur grob beschrieben, was das jetzt, dass das jetzt so startet und dass es das diese Höhe ist. Ja genau, hier steht es vorher 0,0,0 0, 0 und 0,001. Die haben jetzt entsprechend andere Höhen bekommen und die Gasspeicherumlage ist sowieso ganz neu. Außerdem der Hinweis, ne, die Gasbeschaffungsumlage dürfen wir nicht vergessen. Aha, super toll. So, es gibt ähm, hier unten FAQs, die verlinkt sind. Äh, wir haben hier die FAQ zur Gasbeschaffungs- und Gasspeicherumlage. Im Großen und Ganzen haben wir das schon mal erklärt im letzten Video, viel Neues und auch viel Klares ist hier drin nicht formuliert. Man kann aber auf jeden Fall sich die Höhen nochmal anschauen und hier wird nochmal im Groben beschrieben, wie der Mechanismus funktioniert, diese Höhe zu bestimmen und auch in welchen regelmäßigen Abständen die sich jetzt ändern können. Das ist teilweise dreimonatsig und dann teilweise halbjährlich. Das Wichtige ist also die Beschaffungsumlage. Da geht es weiterhin darum, dass wir einen Import sichern wollen der aber auch kurzfristig teurer wird, weil wir ihn aus anderen Quellen beziehen müssen. Und die Gasspeicherumlage, da geht es darum, dass wir unsere Gasspeicher in Deutschland mit gewissen Mindestfüllhöhen äh, bestücken wollen. Und äh, wenn wir das erreichen, also wenn diese Mindestfüllhöhen praktisch gegeben sind, dann brauchen wir die Umlage nicht, dann sinkt die Umlage auch beim nächsten Mal. Wenn ähm, wir nicht genügend eingespeichert haben, dann wird die Umlage auch im Zweifel wieder steigen können in der Zukunft. Das sind also die beiden, die wir im anderen Video schon mal beschrieben haben. Nicht zu vergessen sind nun aber auch hier die Bilanzierungsumlage, Konvertierungsentgelt, Konvertierungsumlage und VHP-Entgelt. So, was steckt ein bisschen dahinter? Wir haben ja nun das gemeinsame Marktgebiet Trading Hub Europe und wir haben im Gasbereich natürlich genauso wie bei Strom sowas wie Regelenergieeinsatz. Das heißt, es sind Anlagen, die ganz kurzfristig, wenn der aufsichtshabende Marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe sagt, Huch, hier gibt es einen Engpass, hier muss mal ganz schnell eine Gasausspeisung äh, geschehen oder hier muss man Gasverbrauch ganz schnell runtergedreht werden mit Partnern, die das entsprechend ähm, vertraglich zusichern. Ne? Das ist eine Regelenergie, die, die ist zur Regelung praktisch deswegen heißt das so. Ähm, diese Bilanzierungsumlage greift im Großen und Ganzen jetzt darauf ein, ähm, den Finanzierungs- und Organisationsbedarf in diesem Regelenergieeinsatz äh, ein bisschen zu unterstützen. Daher ist hier ein gewisser Finanzierungsbedarf gekommen. Ganz deep rein, ja, dann, dann wirklich, dann lest euch in sowas äh, an anderer Stelle äh, rein, da, da will ich gar nicht auf unserem ja, möglichst einfachen YouTube-Kanal drauf eingehen. Ähm, die, die Thematik ist ja ähnlich wie bei Strom, äh, das ist aufwendig, da muss sehr kurzfristig fast in Echtzeit reagiert werden mit, mit Anlagen, die entsprechend steuerbar sind und äh, hier wird eine Umlage erhoben, um das Ganze ähm, ein bisschen marktgerechter vielleicht noch zu, zu machen. Für SAP und RLM in unterschiedlicher Höhe, weil, sage ich mal, die, die Verursacherseite SAP, normale Verbraucher mit Lastprofil und RLM, industrielle Verbraucher, ähm, unterschiedliche Härtegrade mit sich bringen und, und Herausforderungen mit sich bringen. Im Strombereich ist es genauso, dass die kleinen Niederspannungskunden die meisten To-Dos mit sich bringen. Ne? Da ist die meiste, das ist am meisten zu machen, während ja sowieso anhand der, der Anzahl von Abnehmern im Mittelspannung und Hochspannung äh, da ist das deutlich übersichtlicher bleibt. Deswegen auch hier natürlich eine, eine Trennung für SAP und RM. Das macht alles durchaus Sinn, wenn man sich das weiter anschaut. Konvertierungs und Konvertierungsumlage, da geht es darum, dass wir immer noch verschiedene Gasqualitäten haben. Ne? L-Gas mit niedrigerem Brennwert und H-Gas mit höherem Brennwert. Wir befinden uns zwar in der Marktgebietszusammenlegung und Marktrumstellung. Marktraumausstellung ist der richtige Begriff für das Thema, ähm, aber das dauert ja auch noch die nächsten Jahre an. Das heißt, wir haben immer noch L-Gas an vielen Stellen, viele äh, Infrastruktur, viele Verbrauchsanlagen sind immer noch auf L-Gas ausgerichtet. Und hier geht es um die Konvertierung von H auf L-Gas. Ähm, auch da ganz grob gesagt, äh, ist das eine, eine Querfinanzierung für, für Aufwände, die beim marktgebietverantwortlichen Trading Hub Europe äh, liegen. Und dann, also auch hier der klare Hinweis, ne? handelt es sich um ein neues Entgelt, eine neue Umlage? Nein, nein, natürlich nicht. Ähm, die wachen nur zuletzt auf 0,0 zum, zum größten Teil. Ähm, und was wir nicht noch unterschlagen wollen, ist das VHP-Entgelt. VHP ist der virtuelle Handelspunkt. Ähm, das ist im Großen und Ganzen, ja... Das ist so die Stelle, an der du als Bilanzkreisverantwortlicher, also Gaslieferant zum Beispiel, aber auch als Anbieter, als Händler, sagst, ähm, folgende Energiemengen hätte ich gerne hier. Na, also du musst ja auch gewissermaßen in die Region, in der du liefern willst, die die Gasmenge, das Gasvolumen so ein bisschen hinbestellen. Dafür gibt es schon Fachbegriffe dann auch im Hintergrund, wie die, die Gasallokation, die Nominierung ähm, und so weiter, äh, über die du praktisch diese Beschaffung organisierst. Und diese Beschaffung geschieht schlussendlich über diesen virtuellen Handelspunkt, weil auch da am Ende die Energiewirtschaft ja immer virtuell diese Energiebilanzierungsthemen, diese praterischen Tätigkeiten praktisch im Hintergrund bedeuten. Wir haben da jetzt keinen, keinen, keinen echten Markt, auf dem jemand steht und was handelt, sondern dieser virtuelle Handelspunkt ist im Großen und Ganzen die IT-Stelle, an der das Ganze organisiert wird. Da ist jetzt wohl auch ein Querfinanzierungsbedarf gegeben und es wird jetzt mit dieser Umlage aufgerufen. Das ist, wenn wir uns Strom anschauen, alles überhaupt nicht neu. Wir hatten im Strombereich jede Menge Umlagen in den vergangenen Jahren und Entgelte, die für die Gesamtorganisation des Marktes notwendig waren. Daher haben wir es einfach nur erstmals aufgrund der marktlichen Lage in der Gaswirtschaft hier eine größere Menge an Umlagen und Entgelten, die aufgerufen werden. Die sind dann ab Oktober auf jeder Rechnung, auf jeder Gasverbrauchsrechnung. Das ist natürlich eine Herausforderung. Jetzt gibt es gleichzeitig die Meldung, das haben wir bestimmt alle mitbekommen, dass die Mehrwertsteuer für Gas temporär runtergesetzt wird von 19 auf 7 Prozent. Das ist jetzt auch grundsätzlich kein so schlechter Plan. Allerdings ist das auch nicht ganz bis am Ende gedacht. Ne? Also wir hatten das auch im anderen Video mal angedeutet, dass es das durchaus ein sinnvoller Schritt ist, aber es reicht nicht. Wir müssen ähm, ganz klar gesagt dabei schon mal bedenken, dass eine Mehrwertsteuersenkung sowieso nur den Verbraucher, den Haushalt, ähm, den Haushaltskunden und Haushaltsverbraucher betrifft, weil wir na, von Mehrwertsteuersenkung unmittelbar natürlich betroffen sind. Ein Geschäftskunde, egal welcher Art, auch ein Dönerladen, der Gas bezieht, äh, der hat die Mehrwertsteuer als Durchreichposten, äh, dass das zwar vielleicht eine Liquiditätsauswirkung hat, die zu senken, aber keine ernsthafte Verbrauchskostenänderung mit sich bringt. Das heißt, da wäre noch ein bisschen mehr möglich. Wir erkennen auch aus dem Strombereich historisch, dass wir eine klare Wirtschaftsförderung gemacht haben mit EEG-Umlagen, Absenkung für Großverbraucher, mit Stromsteuersenkung für Großverbraucher, mit Netzentgeltsenkung für Großverbraucher, wenn die das entsprechend nachweisen konnten und beantragt haben. Das ist hier gerade nicht so vorgesehen. Deswegen ist das alles vielleicht nicht weit genug gedacht und gerade industrielle Gasverbraucher haben im Moment nichts davon. Die haben ab Oktober auf jeden Fall eine riesige Mehrbelastung. Ähm, an sich bedeutet diese Mehrbelastung und die Umlagen, über alle Umlagen zusammen, mehrere hundert Euro im Jahr für jeden Haushaltsverbraucher, ne, für jedes normale Familienhaus, bestimmt 1000 Euro im Jahr Mehrbelastung. Ähm, die mehrwertscheu kann das mehr oder weniger sogar komplett auffangen, also fast komplett auffangen. So, sag ich mal, mindestens zwei Drittel wird so gerechnet, werden damit aufgefangen. Das äh, ist für uns Haushaltskunden natürlich super. Ist für, wie gesagt, die industriellen Verbraucher ja nichts. Ne? Die haben bisher noch nichts davon. Also, ich, ich weiß noch nicht so ganz, ob das bis zum Ende gedacht ist, was ihr gerade gemacht hat. Wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall sind Anreize geschaffen, jetzt schnellstmöglich von Gas wegzukommen. Aber gerade im industriellen Sektor ist das ja nicht von heute auf morgen umzusetzen. Selbst äh, als Haushalt